Luftpolster haben wir, 210, entlüftet ist, Luftpolster haben wir, dann, ja genau. Vorspannhülse als erstes, Achtung, das tut immer ein bisschen spritzen, klack, Feder hinterher, so, Feder, Oh, Alter, mein Lederkombi kommt heute! Scheiße! Geil! Auf! Oh, ist er das? Ja! Ist er das? Danke! Bitteschön! Und ciao! Tschüss! <lacht> Nein, Moment, du musst dich noch arbeiten! Ich war nicht zu lang <lacht> Mein Lederkombi ist geil, Scheiße! Alter, also, ich hab vorhin meinen mein Woki-Toki verloren! Ich hab keinen Platz, ich hab keinen Platz, ich hab keinen Platz, ich hab keinen Platz mehr! Aber ich kann sie nicht erwarten, Ich will da nicht Hallo Matthias! Renngrip! Hallo Matthias, hiermit senden wir dir deinen Shimoto Airbag-Kombi zu. Bitte probiere den Kombi an und gib mir dein Feedback. Wie wohl du, du dich fühlst, bitte lese dir außerdem die Anleitung für den Airbag durch. Bei Fragen Art kannst du mich gerne anrufen. Danke, Fabian. Was ist das? hybrid Technology. Das ist... Äh, ah, das ist Airbag. Oh Gott, das ist kompliziert. Okay, ich fahre ohne Airbag. <lacht> <lacht> Na, Spaß beiseite. Aber oh, ich habe keinen Nerv dafür jetzt. Ich muss irgendwie rausschauen. Aha, Hülle zum Schützen, zum Schutz. Ich habe noch ein bisschen Platzmangel da. Oh, oida, oida, Immer mal blau. Mm. Uh. Alter, schaut der geil aus. Alter, ist der geil, oder? Was meinst du? Schaut echt geil aus. Scheiße, Stefan, schau mal her. Stefan! Richtig geil. Hinten die Startnummer drauf, Name, High Energy, Renngrip. Der ist gut, ah, ja blau. Vor ja. Vorhin jagt. Ja. Ja, das ist drauf, Insta 360 ist drauf, Beyond ist drauf, Reitling ist drauf, Diopati ist drauf, Blaupunkt ist drauf. Und hier auf der Seite X-Lite, Daytona, Superbike Texas pension also ich selber. Richtig cool. So, dann würde ich sagen, schlupfe ich einmal eine. Schau, hoffentlich passt das überhaupt. Das schauen schau mal was. Steht sogar mein Name drin: Matthias Meinl, März 2022. Das ist cool, weil. Falls ihr mir hops geht, dann wissen ihr, wie ich weiß. Also, so lost. Ah, ah, na ja, Gewicht. Ja, Gewicht ist okay. Wie gewohnt eigentlich. So, das allererste Mal. Schlupfe. Ist offen? Ne, ist zu. Also ungefaked, unretuschiert. Ich muss noch nicht aufmachen. Und alles aufs erste Mal. Das ist nichts für die Kamera, aber die kann man ein bisschen. Das ist alles für die Kamera, nix vorbereitet. Mhm. Oh. Ich wir mal herauf, die Rippen-Pretekte. Wir zwicken noch ein bisschen, wie das also halt ist. Müssen wir müssen so uns mal rein schwitzen. Glaube ich. Oh. Noch habe ich nicht so. Oh ja, das. passt Das ist einmal so. Ein ja, da ist ein Aussprung für die Drehtoner dass der Innenschuh da quasi reinkommt. ist ein bisschen breiter. Aber wie schlank das ich ausschaut, oder? Schau ich langgas. Schau ich langgas. Oh, da hat der Sättig sein. ist gut, oder? Oh, und der wie der riecht, Leute. Das, das Der Geruch. Ich oh. hab echt Platz, ne? Richtig Platz. Ich denke, dass es knackig ausschaut. Aber ich habe trotzdem eigentlich wirklich Platz. Aber da war jetzt noch einer drin, weil wir kriegen noch einen zweiten, oder? Der wird wahrscheinlich nachkommen, aus Reserve einen zweiten, wenn ich mir auf die Nase fallen sollte. Weil die ganzen Logos, das ist alles geklebt oder gedruckt oder wie. Hier auch in der Perforierung quasi drinnen. Ja, das ist halt echt cool. Der Nachteil ist, du kannst es halt nicht austauschen. Das heißt, wenn ich stürze, dann stürze ich halt. Ne? Und dann, wow. ah, oh, der fühlt sich so. Muss, muss man anfassen, ne? Oh ja. Geil, oder? Das ist wie ein latex -Anzug. Ja und ich bin jetzt keine zwei Minuten drin und passt schon wirklich sehr gut. Protektoren sind auch ganz schön dicke. Die Ellbogen von der Positionierung. Naja, wir sind ein bisschen weit oben. Müssen wir mal schauen, wie sie das ausgeht. Da ist jetzt ein Airbag-System. Das ist quasi über GPS oder so, da muss man, vielleicht lest du die da mal ein. Ich glaube du bist da besser wie ich. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich nehme den Schlauch da hinten nicht her, weil das gefällt mir nicht so. Den tue ich raus. Den nutze ich nicht, weil das, ich kann, das vergesse da hinten anzustecken. Also, mein Alter hat es ja da gehabt. Da geht es ja noch, das ist das ja. Aber da hinten, da ist USB, was ist das? Hm. Hm. Christoph, das ist, was, das ist was für dich. Lesen und schreiben, das sind so Sachen, die kann der Christoph viel besser als ich. Ich bin besser im Motorradfahren. Ja, aber er passt wirklich gut. Also, er ist wirklich unglaublich. Ein neuer Kombi, immer zack, und man sieht, ich habe keinen Schweiß auf der Stirn. Ne? Weil oft, wenn, wenn manche einen neuen Kombi anzeigen, dann haben sie sofort so, puff, Explosion, Schweißexplosion. Also richtig am Arsch. Nach fünf Minuten anproben, ich hey, kann mal Und ich kann dann sofort so aufs Fahrrad gehen. Also, easy. Geil. Schreibt es ins Video. Äh, und in die Kommentare rein, ob euch der Kombi gefällt, wir haben den machen lassen von Rengrip und das ein Chimoto, also Rengrip hat mir den Kombi bestellt, also bestellt, weil sie sind Vertretung für Chimoto, haben den, der Fabian hat den vermessen, das hat er wirklich gut gemacht, er passt 1 zu 1. Chimoto hat den dann produziert, eigenhändig Handfertigung in Italien und man merkt, dass das passt einfach wirklich wie angegossen und wenn ihr auch gerne so einen Kombi haben wollt, dann schaut es am besten bei Renngrip vorbei. Also, danke fürs Zuschauen, gibt es gerne einen Daumen hoch, abonniert es auch gerne den Kanal. Falls du es nicht gemacht hast, es gibt viele Videos hier auf dem Kanal rund um das Thema Motorradrennsport. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also, ciao. Ich muss in den Spiegel schauen. Ich muss in den Spiegel schauen. Ich den... habe das ich noch nicht gesehen Wo ist der Spiegel? Machen wir ich gedacht, den Spiegel. Alter, ist der geil.